Das ist jetzt total verrückt. Ich saß jetzt hier am Sessel, hat es draußen geklopft. Alter, was ist denn hier los? Er klopft denn hier draußen im dritten Stock? Dann habe ich das Fenster aufgemacht und der College kam vorbei. Hey, Mauernsegler. Was geht denn mit dir? ist echt nervig draußen die ganze Zeit im Regen zu sein, oder?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 Wir legen los. Okay. Müsst den Leuten irgendwas sagen da draußen? Ein Wetter manipulieren ist scheiße, ne? Ja. Ja. Da müssen wir Naturwesen jetzt mal richtig zusammenhalten hier. Du auch gar nicht runter von der Hand, oder was? Hey was bist du eigentlich für einer? Hm. Gut, okay. Ich mache dir erstmal ein Lager hier fertig. Ja? So, komm her. Ja, ja, ja, ja. Oder willst du auf der Hand bleiben? Ne? Okay. Bleib mal hier. Guck dir mal ein bisschen was. Na naja, Durst keinen haben bei dem ganzen Regenwetter da draußen, oder? Ja, mal gucken, ob ich ein paar Samen oder sowas da hab. Alles klar, bis gleich. Gut, okay, Sonnenblumenkerne haste, Wasser haste. Ähm, ich sag mal bis morgen früh, war. Jetzt wirst ich bestimmt erstmal ein bisschen ausruhen, war.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 Eine komische Vogelwelt. Hey. Hey, Kollege. Grüß dich wieder. Was geht? Kommst du mit rein? Hm. Wieder ein bisschen aufwärmen. Das Namen, oder? Moment. Was geht hier ab, Kleiner? Boah. Was ist mal aufladen ja na gut kriegen wir hin den Job nehme ich gerne an ja, eigentlich müsste es ein bisschen wärmer sein um die Zeit da draußen, ne? naja, na ja, dann schlaf noch mal ein Stück kleiner hm. Hm. Tja, was ist nicht hinten bei dir? Hm. Ah, ich glaube, das ist Hausputz, war. Ja, Also das nächste Mal ich mal, dass ich mal, ja, irgendwie muss ich kann. kannst. Hm. So, ich habe mir jetzt ein bisschen aufgetankt in der Hand und dann ist mir hier oben bei ihm am, am Nacken ne, eine Zecke aufgefallen. Ich habe schon gedacht, die hat sich da reingebissen. Und als ich dann rübergehen wollte und diese äh, Zeckenzange da holen wollte, habe ich ja mitgerichtet, wie die Zecke ratzfatz dann bruck, hier unters Gefieder wieder drunter gemacht ist. Für, ja. naja, gut, okay, festgebissen hat sie sich noch nicht, dann ist er vielleicht nur Mitreisende. Hier, hm, ja, mal schauen. Aber gut Energietranken tust du wieder, ne? Ja, komm. Körpertemperatur auf 41 Grad, 42 Grad bringen, no. Und dann geht's wieder weiter. Na gut, okay. Mal noch ein bisschen in der Hand halten, ja? Da ist er. Sieh das? Da ist die zicke Hier ist er. Na, mal gucken, ob ich die irgendwie erfolgreich entfernt bekomme. Ganz schön flink das Teil. Na gut, okay. Wenigstens zeigst du dich hier. Hm. Also irgendwie Der lässt dich voll im Gefieder rumwuseln. Gucken, ob ich die Zecke finde. Wo sind die hingegangen, Kleiner? Da nicht, da nicht. Da nicht. Im Kopf. Ah. Hier war sie. Haha, da ist er, da ist er. Komm raus, komm raus. Okay, wir ja, machen sie wuschig. Wir ja, machen sie wuschig. Komm her, Kleines. Hm. Da ist er. Okay, und ab, der Fisch. Sie ist weg. So, jetzt wuselt die Zecke hier bei mir irgendwo rum. Aber hier ist er raus, ne? Jawohl. Genau. Hier ist die Zecke weg. Ja. Jawohl, kleiner. Weggefeuert. He -he. hat geklappt. Cool. Jawohl. So, jetzt dürft ihr ja nichts mehr drin rumwuseln, ne? Ja. Okay. Also, du bist zeckenfrei soweit. Ja. Genau. Da wuselt nichts mehr drin rum. Aber wo habe ich die hingeschnipst? Wo habe ich jetzt die riesen Zecke hingeschnipst? Die riesen schnell gewesen ist. Ah, wer kommt denn jetzt schon wieder? Okay, gucken wir mal, wer da geklingelt hat. Hm, Moment. heavy was hier los ist. Der hat diesmal ins andere Fenster geklopft. Ja. Hm. Ja. Du, du bist, du bist gerade auf, auf Sendung. Ich bin nämlich gerade hier am Filmen. Ja. Na gut, okay. Habe ich Unterstützung bekommen fürs Zecke-Suchen. Kleiner. Okay, ich tu dich erst mal noch ein bisschen auftanken, ja. Ah, wir haben die Zecke gefunden. Sie war doch noch im Gefieder aber dann haben wir sie entfernt und eingefangen hier drin ist sie jetzt ja jetzt kann er jetzt kann er ohne zecke weiter meine nase was ist das für ein krasses ding ich glaube das hat sogar flügel hinten drauf hm, okay wird jedenfalls auch mit konserviert zum Wie ich hinkrieg ne? fokus kamera ja hier oh ein heftiges ding so kleiner ja das war deine zecke die du drin hattest Boah. okay jetzt ist er draußen ne freust dich hm. schön ja also ich hoffe mal nicht dass das dein kollege gewesen ist ne? aber irgendeinen grund gewesen, ja dass du schon gehabt haben dass du hergekommen bist mhm. <lacht> cool. Gut, so nach euren Tipps, ne? Hat der ja so eine Körpertemperatur von 41 oder 42 Grad Celsius und dem ist es bei ähm, dem Wetter da draußen in der Jahreszeit, ne, äh, fast Mitte Juni, eindeutig viel zu kalt. Ja, und ich glaube, das gefällt ihm jetzt so ein Stückchen. Mal gucken. Juhu! So, ich glaube, hier sind alle Zecken raus aus dem Gefieder, oder? es waren jetzt vier Stück, vier oder fünf Stück, die ich dir hier rausgeholt habe. Jetzt krabbelt hier nichts mehr, oder? Wir gucken dann noch mal. Ah, krabbelt hier was? Okay, ich muss da auch mal was gucken. Hier ist jedenfalls noch eine drin dann. Hier irgendwo, hier ja, an der Seite ist er. Ja. Nummer 2. So, die Nummer drei und Nummer vier sind irgendwo hier hinten und die Nummer 5. Ja. Irgendwie. Na ja, gut, okay. So, ich gucke dich gleich noch mal richtig durch. Und gucken, ob wir noch irgendwo eine finden. Hier drüben hat sich da noch was bewegt. Nee, ne? Okay, ich streif dich noch mal fix durch. Moment. Okay, also von unten habe ich ihn jetzt noch mal angeguckt. Da wuselt auch nichts mehr rum. Ja, und die Krallen sind richtig schön fest. Ach, Kleiner. Entseckungskur ist vorbei. Geschlafen hast du ja auch ein ganzes Stückchen hier auf meiner Hand. Das ist schon total. Total nass, so warm bist du. Echt krass. So, mal gucken, ob du weiter... Möchtest du weiter hier auf der Heizung pennen? Hier drin. Das wäre noch ein Angebot. So also, warm ist es ja jetzt hier gar nicht mehr. Ein bisschen ist es noch. Oder dann doch wieder draußen. Ja, da guckst du, wa? Hm. Also denn... Hier wäre dann ein ruhiges Nachtlager. Betrieben ist es warm an der Ecke. Wirklich. Du willst nicht runter vom Finger. Du willst nicht runter vom Finger. Na gut. Dann bleibst du halt drauf eine ganze Zeit lang. Dann kriegen wir schon hin irgendwie. Ja, was machen wir mit dir, Kollege? Na also gut, also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn du mich ab und zu mal besuchst, ja? Hm. Wenn es halt jedes Mal fünf Zecken sind, die du mitbringst. Hm. Ja, aber wird ja auch seinen Grund haben, ne, warum du so viele Zecken haben wirst. Okay. Na gut. Komm, scan mal weiter. Das hast du gerade so schön gemacht. Ja, alles schön abgescannt. Wie wenn man ein Buch liest. Ne? Komm schon, mach nochmal. Hm. Na gut, ein Robotervogel wirst du schon jetzt sein. Ne? Und wenn, dann haben sie das echt gut hinbekommen. Weil, boah, ordentlichen Wärmereaktor hast du auf alle Fälle in dir drin. Hm? Ich glaube, hier ist noch eine. Also haben wir nur noch zwei, die irgendwo rumwuseln. Sehr schön. Meine Güte. Hm. Oh, hier oben kribbelt doch noch was. Moment, da ist doch noch eine. Du kannst deinen Kopf 180 Grad drehen. Hey, ist krass. Guck euch das an. Er hat nur 180 Grad gedreht, der Kleine. Heftig. Oh. Okay. Du fetzt. Hier. Ja. So. Ich guck mal, ob noch irgendwo eine Zecke ist. Hier nichts irgendwo eine bei dir hat sich noch irgendwo eine bei dir eingenistet hier Hier drüben krabbelt nicht da auch nicht hier auch nicht da auch nicht okay da krabbelt echt nichts mehr rum ne nee, da ist alles in ordnung da ist alles in ordnung ja, müsste passen. Hm. Na gut, ich gehe nochmal auf Zeckenjagd, ja. Hinten hm. die will ich haben. Ja, mal gucken, ob das klappt. So, so, so. Seht ihr ein bisschen was? Ja, den müsst ihr halten. Okay. Dann Schönes Ding, ne? Nummer 3. So, nochmal kurz schauen, ob auch alles in Ordnung ist. Alles klar, Kleiner, ne? Jo. Der schläft tief und fest. Okay. Na denn. Kann das sich ein bisschen länger ausruhen diesmal. Hm. Bis später denn. Ja, naja. Könnt ihr zwei Freundschaft schließen? Geht das? Das wäre wirklich sehr nett von dir, Edina. Ja. Der Kleine ist nämlich voll in Ordnung, finde ich. Und der braucht Ruhe, ja? Da will ich jetzt ein bisschen schlafen, Mädel. Okay. Ja, lass nochmal in Frieden. Was soll ich halt zu ihm sagen? Der ist schon wieder munter, oder? Na komm. Nix, nichts, nichts, nichts, nix nichts kleines. Der braucht ein bisschen Ruhe, ja? Dort hast schön in Ruhe schlafen lassen, ja? Der hat gerade fünf Zecken rausoperiert bekommen. Kannst du dir vorstellen, wenn die ganze Zeit nonstop fünf Zecken auf dir rumwuseln? Ja, du hast gut, bei dir verbeißen sie sich dann immer kleiner ne? Und dann sind sie nonstop an einer Stelle, das geht halbwegs. Aber wenn die ganze Zeit Zecken auf dir rumwuseln, kannst du dir vorstellen, wie nervig das ist? Ja, von daher... Ein bisschen auskurieren lassen, ja, Mädel. Gut. Ja, du kannst ein bisschen bewachen, das darfst du machen. Okay? Bewachen ist in Ordnung. Äh, der Vogel ist doch viel zu interessant für das Mädel hier. Okay, Eddie. So, ich mache jetzt Vogel um Transport. Die schicke ich erstmal raus. Komm mal raus, Mädel. Komm. Du willst wieder mit. So, hier. So. kurz draußen? Ich habe noch kurz So wieder. Na denn. Okay. Hier wirklich pennen die ganze Nacht? Komm, ich mache da drüben noch mein Lager zurecht. Hier wird es heute Nacht etwas kritisch wegen der Mietzekatze. Komm her. Ja, ja, ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. So, der Vogel ist jetzt nicht mehr da. Der ist jetzt drüben in der Badewanne. Lager. Hier kann er morgen früh planschen, wenn er mag. Ich guck mal, vielleicht laufen wir noch Maden über den Weg, dann tue ich mir noch eine kleine.. Naja, der muss bestimmt erstmal schlafen. Ja, wo ist er denn der Kollege? Ja, da bist du. Alles klar. Na denn. Ja, das dürfte halbwegs warm sein. Mhm. Gut. Ja. Na denn, hier ist es katzensicher. Fenster ist offen, da kannst du dann rausfliegen, wenn du rausfliegen magst. Ja, ich gucke morgen früh wieder nach dir. Ne? Bis dahin. mach die. Und es wird immer verrückter. Der Kleine hatte gerade drüben so eine Art Anfall gehabt, ne? Habe ich dann so eine halbe, eine Stunde lang in der Hand gehabt, bis auf einmal meine Katzen übelst angefangen haben, hier drüben rumzufauchen. Hier ist die eine, die traut sich gerade wieder runter aus ihrem Versteck. Und mal gucken, ob die andere Wachkatze noch draußen sitzt. Tiger, alles klar? Bist du noch da? Ja, der sitzt auch noch da. Ganz brav und ordentlich. Ja, der hat sie nämlich gerade verjagt. Unsere ha, böse schwarze Katze. Wir haben ja nämlich noch so eine dritte schwarze Katze, wo kein Schwein weiß, wo die herkommt. Die kommt immer in ganz komischen Situationen. Und da drehen alle beide Tiere vollkommen ab. Ne? Also der Tiger und der Eddie, die können sich normalerweise, also der Eddie kann den Tiger nicht so richtig ab. Aber wenn die schwarze Katze da ist, dann halten die beiden volle Kanne zueinander. Eine Tiger dann ist auch der vogel komplett uninteressant auf einmal dann ne? da kann man dann den vogel direkt neben die katze halten und ja, nur die schwarze katze ist im blick die dann da unten irgendwann rauskommt meine nase so kleiner dein Einfall ist jetzt auch vorbei ne epi phase ist durch immer noch ganz schön erschöpft Ich halte dich halt noch ein bisschen in der Hand, ne? Fuck verdammt. Ein Todeskampf von dem Vogel auf der eigenen Hand erleben. Das wünsche ich auch niemanden hier. Echt krass. Der hat es hinter sich. Zugeschlagen, ja. die, die böse schwarze Katze hat zugeschlagen. Ja. Hm. ja schön, ihr seid mit euch auch so langsam wieder. Ich wollte jetzt schlafen bin schon fast eingenickt da hat mich meine katze wieder geweckt weil die direkt hier drauf saß ja was sind das für Dinge eigentlich weiß es jemand Starre, aber die Eugleins sind schon richtig reingefallen. Ja? Leben tust Nummer, ne? Nee. Leider nicht. Na denn. Na das ist jetzt wieder toll, Gartentor stand auf, die Tür war zu, aber als ich dann hier reingegangen bin, hm, da hat jemand rumgetobt, <lacht> komischerweise die defekte Anlage hat er mitgenommen mit den kaputten Lautsprechern und hier oben die andere defekte Anlage hat er auch mitgenommen, ja, und das wirklich Wertvolle hat er mir da gelassen. Das ist wirklich sehr lieb gewesen, lieber Einbrecher. Und hm. eine weiße Rose, Eine Plastikrose liegt auf dem Boden. Ach mei, was laufen denn hier schon wieder vor Filme, Leute? Ja, die Geschichte mit dem, mit dem Vogel, die geht immer noch weiter. Ich fasse es nicht, das habe ich gerade mit... Jemand geredet, der sich mit der, mit der Natur richtig, richtig gut auskennt, ne, richtig verbündet mit ihr ist und ähm, hat bemerkt, oder die besser gesagt, hat bemerkt, dass ähm, auf meinem Boden, als es so sehr gewittert hatte, äh, Jungvögel zu geben scheint. Dir? War das deine Mama, die zu mir kam? Ist alles okay, hey? Gib mal ein Zeichen, wenn du Hilfe brauchst. Hm. Gut, dann scheint alles okay zu sein. Denke ich mal, oder? Ja, aber ich glaube, hierfür hole ich mir meine Endoskopkamera mal schauen was die so machen während ihrer Brutzeit ja, und so wie es aussieht ist das dieses Löchlein hier ja hier vorne ist noch ein bisschen ein bisschen Stroh oh ja das wird dann wahrscheinlich richtig viel zu feucht gewesen sein ach du meine Güte hm. Na, mal gucken ich, wenn ich es nur wüsste ob die Eltern da sind oder ob das ob das die Mama gewesen ist okay. Weißt du das? Oh, da kann es mir auch nicht sagen. Ja, es war auf alle Fälle eine Dame gewesen, weil als ich sie gefragt habe, ob es Männchen oder Weibchen ist, da hat sie. Als ich sie gefragt habe, ob sie Männchen ist, gar nichts gemacht. Ne? als sie eine Dame ist, dann hat sie mir ihren Kopf zugewendet. Also. Hm. Hm. Hm. Ja, vorhin habe ich gesagt bekommen, dass es jetzt im Lidl, im Sonderangebot, äh, Steroskopkameras gibt. Ich will da auf alle Fälle mal reingucken. Aber jetzt ist es nach um 8 und die Supermärkte haben hier zu. Aber ich habe noch alte Kameras da. Basteln wir uns mal was. Ja, hast schön aufgepasst heute Nacht. Keiner. Gut, also wenn du heute Nacht ruhig gewesen bist und jetzt wieder schön zwitscherst. halbwegs alles in Ordnung sein. Ne? Ja. Ja, ja da ist es Puh, Glück gehabt. Ich habe es gerade leider nicht auf Kamera gehabt, weil ich die absolut nicht stören wollte. Da war nämlich gerade die Mama da gewesen und hat das Kleine gefüttert. Ah, so ein Klick. Na gut, denn. wachsen würde ich sagen. Da lasse ich das jetzt mal mit der Endoskopkamera hier reinzugehen, weil ähm, bei Vögeln ist es glaube ich so, wenn da irgendwie ähm, so menschliche Gerüche an die äh, Jungtiere rankommen, dann kann es manchmal sein, dass die Eltern die dann nicht mehr füttern wollen. Also lassen wir die jetzt ganz in Frieden. Hm. Na dann, macht's gut ihr!